Dann entfiel das Frühstück eben. Zum Glück war heute Forums Stammtisch in Ettlingen. So reiste ich von Esslingen nach Ettlingen über die Landschaften des Nordschwarzwalds. Mein Magen knurrte. Von Tee alleine konnte ich nicht satt werden. Mit Vorfreude sehnte ich mich nach einem guten Abendessen in guter Gesellschaft mit Freunden aus dem Mimoto-Reiseforum. Doch die Zeit bis zum Abendessen war lang, noch sehr lang. Es war mir in gewisser Hinsicht ein Trost zu sehen, dass ich nicht das einzige Individuum in dieser Stadt war, das sich die Nahrungsaufnahme zum Ziel gesetzt hatte. Gewiss genoss ich den Vorteil, mein Abendessen nicht erst selbst fangen zu müssen. war es soweit. Die ersten Mimotos trafen ein, begrüßten sich ausgiebig, ehe das Personal die ersten Speisen zur Bestellung aufnahm. Zu mir war die Welt heute ausnahmsweise mal gerecht. Als allererstes wurde mein Vorspeisenteller serviert. Fassbar ist das, dass ich so lang warten muss, obwohl ich so großen Hunger habe. Die beiden waren nicht die Einzigen, die noch auf ihr Essen warteten. Doch bald waren alle versorgt. Oh mein Gott. Ja. Im zu anderen Leuten kann ich mich ja beherrschen. Okay, ich beherrsche mich doch nicht. Es galt nun, dem kulinarischen Höhepunkt noch einen Gipfel aufzusetzen. Gipfelmoschen auf einem imaginären Berggipfel. Auch eine Art, einverleibte Kalorien gleich wieder zu verbrennen. Ein kurzweiliger Abend ging zu Ende. Was will man mehr? Die Saison kann kommen.